Was hätte Julia wohl auf einer Partnersuchseite eingetragen, wenn es so etwas um 1600 in Verona gegeben hätte? Hätte es perfekt auf Romeo gepasst? Hätte Romeo geschrieben, seine Traumfrau müsste aus einer verfeinenden Familie stammen? Vermutlich hätten sich die beiden mit einer gegenseitigen Wunschliste nie gefunden. Wäre ja, das besser gewesen. Wäre das schade, egal welcher Meinung sie sind, unbestritten ist, dass beide alles dafür getan haben, die Hürden, die das Schicksal zwischen ihnen stellte, zu überwinden. Wären die beiden überzeugt gewesen, dass Beziehungen nur funktionieren, wenn zwei zusammenpassen, dann hätten sie bei der kleinsten Schwierigkeit gedacht, es hm, passt halt nicht. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es nicht ausschlaggebend ist, ob die eine oder andere zusammenpassende theorie richtig ist, sondern dass bereits so eine Theorie zu haben schädlich ist. Warum? Sie macht passiv. Okay, ich, ich sag's wie es ist. Ich finde, sie macht faul. Denn wenn ich glaube, mein Beziehungsglück hängt nur davon ab, ob ich den passenden Partner gefunden habe oder nicht, dann gibt es keinen Grund dafür zu kämpfen, um die Hürden in der Beziehung zu überwinden. Aber genau dieser Einsatz macht den Unterschied zwischen einem Paar, das das höchste Glück der lebenslangen Liebe erleben darf, und dem Paar, das die Schuldfrage vor dem Scheidungsrichter klären lässt. Ja, das ist meine Überzeugung, nachdem ich jahrzehntelang ganz viele Romeos und Julius erlebt habe und erleben durfte, wie diese Paare, wo einiges nicht übereinstimmte, dann doch einen Weg zueinander gefunden hat.